Mensch, Max, komm noch mal her, du hattest ja den Wunsch, dass wir dir noch mal weitere Filter zeigen. Ja, bitte. Und da ging es jetzt drum, ich habe da auch ein bisschen was vorbereitet schon mal, um den Ölfilter. Weißt du denn, wo der überhaupt hier ist? Ja, Art, lass mich mal schauen, ob ich den finde. 20 Minuten später. Nee. Schon ein bisschen schwieriger bei dem Motor. Genau, keine Ahnung, wo der sitzt. Der ist hier unten Richtung an der Seite verbaut, okay. ah. da ganz unten, siehst du den? Da unten, da unten und da sieht man schon, da kommt man so gar nicht ran ohne Hilfsmittel, wie eine Hebebühne als Beispiel oder eine Grube, sonst kommt man da gar nicht ran. Aber ich kann dir mal an dem Motormodell, was ich hier habe, zeigen, wie mal wieder aussieht. Bei deinem Motor wäre es so, dass der Ölfilter hier sitzt. Wollen wir bei diesem Motor den Platz für den Ölfilter. Ich würde mal so sagen, dass der Ölfilter hier sitzt und das, ja. das Teil ist, was wir suchen. Super. Kommen wir auch zur ersten Frage direkt. Wozu brauchen wir den Ölfilter überhaupt oder was kann der? Ja, sagt das Wort ja schon, er filtert. Er filtert das Öl. Es ist also so, dass du, wenn du neues Motoröl eingefüllt hast mit der Zeit, altert das Öl. In den Ölen sind Bestandteile, die verbrennen so, und diese verbrannten Bestandteile sollen eigentlich nicht mehr durch den Motor fließen mit, so, und die werden dann gefiltert in dem Filter. Was passiert, wenn wir das Öl nicht filtern? Dann sind diese Bestandteile, die eigentlich ja nicht mehr reingehören in den Motor, würden dann an den Reibstellen mit reiben und den Motor schädigen. Hier habe ich mal passt dazu einen gebrauchten Ölfilter. Man sieht also, der ist schon sehr dreckig. Das Öl ist schon sehr verbraucht hier drin. Auch wenn ich es rieche, kannst du auch sehen, wie verbrannt es riecht. So, und da ist es dann wichtig, dass der gewechselt wird. Der Filter war gut 20.000 Kilometer drin. Wann sollte man denn circa diesen Filter wechseln oder in welchen Abständen? Das ist je nach Herstellervorgabe. Bei manchen 15.000, bei manchen 20, bei manchen 30. Empfehle ich einmal im Jahr, wenn ich Kurzstrecken fahre, wenn ich diese Kilometerleistung nicht erreiche. Jetzt, wo ich weiß, wie so ein Filter funktioniert, denke ich mir, kann ich ihn auch einfach selber auswechseln. Zack, abschrauben, den nächsten wieder anschrauben. Funktioniert das wirklich so, wie ich mir das vorstelle? Nein, eigentlich nicht. Es ist so, dass dieser Filter ja voll Öl ist. Das ist Sondermüll. Den kannst du nicht einfach so in die Mülltonne werfen, sondern der muss gesondert entsorgt werden. Und den Filter alleine wechseln bringt ja nichts, du musst ja auch das Öl wechseln. Und da hast du wieder Sondermüll, das Öl muss auch wieder gesondert, entsorgt werden und das kannst du mit dem in normalem Hausmüll oder so kannst du das nicht entsorgen. Du, Aaron, sag mal, kann ich überhaupt mit meinem Werkzeug von zu Hause den Filter wechseln? Schwierig, man braucht eigentlich Spezialwerkzeug, ich habe hier auch mal was vorbereitet. Man braucht im Prinzip so eine Ölfilterglocke, die setzt man hier drüber und dann kann ich dann dementsprechend den Filter damit losdrehen. Du, Aaron, und wenn ich ehrlich bin, ich würde gerne mal den Filter am Auto sehen. Wir haben es ja gerade am Modell gemacht, aber ich würde gerne das noch mal in echt sehen. Ja, kein Problem, zeige ich dir. Aber oh, weißt du was, Max? Warum schraube ich eigentlich hier? Das kannst du ja auch machen. Die anderen Schrauben darfst du lösen. Ich zeige dir nur, wo sie sind. Das ist einmal hier vorne und dann hier die drei. Du Arendt! Was hast du jetzt gemacht? Kaputt. Oh. Das funktioniert nicht. Dann gebe ich mir der, dir dann mal diese Lösung. Okay. So Max, wo ist das Ding? Ja, wenn man jetzt guckt, ah, hier kann man ihn gut erkennen. Hier sitzt der Ölfilter. Ja, da ist das Ding. Nicht wundern, der ist Silber. Den gibt es in verschiedenen Farben. Wir haben den bei uns im Programm in schwarz. Hier habe ich jetzt das Spezialwerkzeug, sprich die da darauf gesetzt. Und jetzt könnten wir den abschrauben. Die Dichtung einölen, raufschrauben und dann kräftig mit der Hand festmachen und nicht mit dem Schlüssel, weil er saugt sich im Betriebszustand an. Gut, ja schön, dass ich weiß, wie es funktioniert, aber einen Ölwechsel brauchen wir jetzt ja nicht machen. Nee, ich nehme das Sechste schon wieder ab. Alles klar.